Herzlich Willkommen, ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu diesem neuen Video hier auf diesem Kanal. Wie vielleicht schon aufgefallen ist, bin ich gar nicht, Herr Bergmann. Aber das hindert mich nicht daran, ein neues Video auf diesem Kanal hier hochzuladen. Wir haben den 1. Dezember. Die Weihnachtszeit beginnt jetzt offiziell. Wir hatten zwar schon den ersten Advent vor ein paar Tagen, aber wirklich in Weihnachtsstimmung kommt man ja erst im Dezember. Normalerweise feiert man das Jahr mit einem Adventskalender. Look at this, look at this beauty. Es ist der Back to the Future, d Adventskalender. Die ganz schlauen unter euch eventuell wissen, hat Playmobil im Laufe dieses Jahres, glaube ich, irgendwann den DeLorean rausgebracht. Im Playmobil-Style. Den habe ich leider nicht, Dafür aber habe ich ganz viele Papiertüten. Was da nur drin sein könnte. Man weiß es nicht, es sind 24 Stück, lasst es uns herausfinden. Das Video hier ist außerdem nicht gesponsert. Ihr habt es richtig erfasst, ich würde das gerne mit euch öffnen. Denn ich mache viel zu wenig Videos. Und das könnte ja ganz witzig werden. Wenn ihr das nicht so toll findet, dann smash den Dislike-Button. Dann wird hiervon nichts mehr kommen. Vielleicht schon. Ich bin dafür bekannt, um den heißen Brei zu bringen. Deswegen sollten wir anfangen. So wie es sich am Weihnacht gehört, fangen wir mit den kleinen Großen an. Ich sollte aber zuerst die Kamera richten. Hi! Wir öffnen mal ein Laschen am besten mit einem Messer. Kein Messer. Gut, öffnen wir das gute Stück und okay, das ist eine kleine Anleitung. So sieht er aus. Es ist schon ein nettes Design, da kann man nichts gegen sagen. Packe ich den einmal kurz hier nach unten. Interessant. Bordsteinkanten, denke ich mal. Und wir haben den Adventskalender. Haben wir Bordsteinkanten, die sind glaube ich noch nicht so relevant. Antenne und Kabel. Nein, wie cool. Okay, das ist. Okay. Wir haben. Wie cool ist das denn? Das wusste... Das, ich wusste das gar nicht. Hier im Film. Ich stelle das mal hier mit hin. Ach cool, hier sind sogar Filmszenen. Aus dem Film. Nee, wirklich. <lacht> Filmszenen aus dem Film. Ich bin beeindruckt. Ich weiß nicht, was die schnattern. Ah, guck an. Clock Tower. Nette Qualität. Immerhin nicht Plastik. Noch ein bisschen mehr. So, wie machen wir das denn jetzt am besten? Glaubt ihr wirklich, dass kleinere Kinder sich sowas kaufen? Kennen die überhaupt zurück in die Zukunft? Ich glaube, den ersten Film habe ich gesehen, da war ich fünf oder sechs. Und mit fünf oder sechs habe ich jetzt noch nicht so viel verstanden, aber ich mochte den DeLorean, den fand ich immer sehr eindrucksvoll. Alter, ist das Raketenwissenschaft. Ich glaube, wir sehen uns nach dem Cut wieder. Uh, das sind schöne Gummibänder. Ich komme mal wieder runter zu euch. Ja. Eins, zwei, drei, vier. er da oben. Es ist sehr wackelig. Na gut. Wir stellen das mal kurz beiseite. Und.. Machen uns ans eingemachte Türchen 1 und haben party mit uup, uup. Ich habe noch nie in meinem Leben mit Playmobil gespielt. Hier haben wir ihn. Dann setzen wir ihn da mal hin und kümmern uns darum. Wir haben hier jetzt 24 Papptütchen. Überall ist eine Mathe-Aufgabe drauf. Unsere Aufgabe ist es jetzt auf jeden Fall, Tütchen Nummer 1 zu finden. 3 plus 7 minus 5. Für den fünften. 3 mal 2 minus 5. Ah, wir haben Päckchen Nummer 1 gefunden. Vielleicht ja was Süßes. Und wir haben hier tatsächlich ein und Pix. Okay, das soll es gewesen sein. Morgen wird wahrscheinlich ein bisschen kürzer. Hoffentlich. Morgen kommt auch der erste Part von Minecraft Mountain 5. Also seid da auch gespannt. Ich versuche, beide Videos morgen noch hochzuladen. Bin ich dann nicht. Mountain wird alle zwei Tage voraussichtlich kommen. Ich versuche es bis zum 24. alle zwei Tage Minecraft Mountain. Werd gucken, wenn es euch gefallen hat, dass ich den hier dann jeden Tag bringe. Bis zum 24. gibt es jeden Tag ein Video und jeden zweiten Tag zwei Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. lasst gerne eine positive Bewertung da und wir sehen uns dann im nächsten Video. Voraussichtlich morgen. Wir sehen uns.